Ja, jetzt wir wird es kriegen. Ja, jetzt wird ernst. Wo, wobei, jetzt sind wir. Oder ich bin jedenfalls viel stärker. Okay, wir sollten uns erstmal immer den rauspicken, der am nervigsten am nervigsten ist, und den als erstes blatt machen. Ja. mit oh, das? <lacht> das ist echt gut hier. Ja. Das das, genau, ich haben wollte. ich mache jetzt das hier. Ja. <lacht> Äh, so was Ähnliches habe ich auch. treibt Treibsand praktisch ey. Ich habe zuerst gedacht, der macht da, weiß ich nicht. Das ist so äh, aus dem aus dem jetzigen Jagdpass. Äh, da versinkt ja so im Treibsand. Ich habe zuerst gedacht, am Ende macht er so die Szene aus Terminator, wo der dann praktisch so den Daumen raufstreckt. Ja. Dann habe ich gedacht, dass das so aussieht. Aber anscheinend macht er das nicht. Okay, glaube, das der ist der erste. Okay. wieder noch ein Viech ne? oh Gott da bist du denn oh, oh das ist nicht gut Daniel warte mal warte mal ist das das das Viech? Ist, äh, nein das ist es nicht äh, was hat das hier zu suchen habe ich was damit zu tun hab ich was damit zu tun das ist nicht gut das ist ein äh, sagen wir mal nicht neues Viech das ist eins der zwei letzten Viecher praktisch okay. also ich habe nämlich schon praktisch die letzte Hauptquest wenn man freigeschaltet erreicht dann kommt er ja das Viech. wenn man irgendwie ich so hab... 1000 Sachen braucht irgendwie ne ja, das ist das nicht, das ist das nicht. Es gibt zwei letzte Viecher. Dafür kriegst du auch einen Erfolg, wenn du die erledigst. Das ist ein Lichtvieh und ein Finstervieh. Okay. Die sind praktisch, die Die gehören zur letzten Hauptquest. Ich habe die schon freigeschaltet, aber ich habe die natürlich noch nicht gemacht. Okay. Das ist das Vieh. das ist das Lichtvieh. Ah oh, dann. Ich glaub, der ist Resakiri oder so. Okay, dann. Ich weiß nicht, ob das dazugehört, dass der hier schon auftaucht. Wir haben noch gar nicht gegen den gekämpft, hier weiß nicht, was der kann. Du. Ja, wenn wir jetzt sehen, ne? Oh <lacht> <Gott. lacht> <lacht> Weder Mäuse. Ich nehme an, der ist so eine Art Lichtversion wie von dem anderen Insektenkieh. Ja. Oh Gott. Oh, noch eine, <lacht> eine schnelle Lichtshow. Ja, ich habe ja gerade angesagt, drei fette Bomber sind hier hinter mir. Ja, ja. Ach, deshalb stand okay, da steht Bomber und Spucker, Ja, die mit denen kriegen wir was zu tun. Okay, ja, macht Sinn. Oh Gott, der hat einen Schwanz! Hat's was, Ja gut, fliegt, das ist gut. N nimmst du mehr Schaden, Eddy. Alles das? Oh Gott! Das Ding besteht ja nur aus Schwanz. <lacht> <lacht> wird auf den Schwanz? Das Problem, er hat hier erst äh, der hat eine Barriere aufgerichtet, wie Ballon, wie, wie der hat angelegt wie. Ich bin eingesperrt! Ja, ich sehe. zum Explodieren geh weg! Ich hole dich da rauf! Ah, Aber wenn wir das hier erledigen, können wir auch die Sachen von ihm herstellen Das ist auch nicht schlecht. Ja. Aha. Vielleicht kommt danach auch noch der Schatten. Aber hoffentlich nicht. Das soll stark sein, jetzt Ah, da ist abgebrochen. Oh, gut. Endlich mal. Jetzt hat er nur noch ein Ding. Was macht er denn jetzt? Da ist schon wieder was Was? was ist das? Weiß nicht. Du bist gefangen. Ja, okay. Weil dann auch ganz ja, bei Dir? ja alles mal weiß gerade ja. Der kann mich trotzdem durch den Schild angreifen der Pizza. ich glaub gerade, der, der, der, der, der da guckt S aber. Ah, ah, oh. ah, ich stehe da hier von der Seite voll die Lichter <lacht> schon extrem als Weil vor allem die weiß die haben auch noch geschossen nee da man überall Schüsse. Du bist Mann. im ja. doch Lass dich nicht von der Fehlermuster vergewaltigen. Ja, oh, voll episch da. Oh nein. Oh Gott, oh Mist! Nee. <lacht> nee, ich hab überall nur Schüsse gesehen ey, von allen Seiten. Oh Gott, oh Gott! Ich will ich nicht nochmal sterben. Dann versorgt die Bomber kommt auf dich zu. Ja, ich okay. sehe. Ja. Meisterschaft! Erlebt oh, mich! Ich glaube, jetzt der Boss, ey, oder? dann kommt der Schattenziel, das wird mich nicht überraschen, nee. Ja, ich dein auch. <lacht> das ist geil, hier ruhen die beiden Helden. <lacht> Scheiße. Das Spiel ist echt kreativ, ey. Wir sind einfach nur mongo was? Wieso kommst du den 17-17 da raus? Also. Das ist cool. Ey. So. Verzweifelte Anbachversuche. Nein, Daniel, frisst mich nicht. Nein. Doch. Also halt ja mein Grab Ich bin der Terminator. Am besten, wenn ich einen Mittelfinger zeigen würde. Ja. Aha, ich war gar nicht tot. Oh, oh, oh, oh. Aber du... Oh, die hat p im Namen. Daniel. Nein, die ist... will. Ich glaube, die will nicht mit ja. dir befreundet sein, Daniel. Ich glaube, die hat mehr YouTube-Subscriber äh, als du. Nein, niemand. <lacht> Wie, niemand? Daniel, du bist in der unteren <lacht> Etage der Nahrungskette. Die Leute wissen nicht mal, wer du bist. Ja ruhig, ich komm jetzt da rein <lacht> Das war, also, sie sind da beerdigt <lacht> Ja, lieber dran vorbeigehen Nein, Geh Nein Jetzt macht er seine Hose auf <lacht> Er fragt sich, was ist denn das für ein Mond Erdfleck plus Grab der liest gerade wahrscheinlich, was auf dem Grabstein steht. <lacht> Too realistic, man. Hab noch nie Leute mit Emojis gesehen, die <lacht> haben. Ja? Versucht zu verarbeiten. Ich höre schon irgendwie, wie die Zahnräder in seinem Kopf so gerade wackeln. Ist der gabstand weg? Der Schwart sieht uns, wie wir da ankommen, und der denkt, Oh Gott, was denn denn hat für welche? Er sieht unseren Ankunfts-Emote oh, den im Stuhl, den spiel ich auf. Den erst das los mit dem anderen, will ich tanzen. Genau. Oh Gott, das ist ja auch wieder tot, ey. Was macht das da? Oh Gott, was Weiß ist nicht. das? Weiß ich nicht, hat's auch gerade geworfen. Option. The fly now. Der nee, Daniel ist good. ist <lacht> voll high, der Stormtrooper. Alter, er sieht ja voll krass aus der. Der sieht irgendwie silbrig aus. Was ist das denn? Ah, der Schattenklon. Guck mal, der äh, Ja. Was? Yep. Das ist doch die Fähigkeit von dem exotischen Helm. Wann den kaputt machen? Nicht so aus, als könnte das viel Schaden nehmen. Ja, ich glaube, ich mal gut gemacht. Das hat nur für 15 Sekunden so eine Zeitspanne. Ja, kann auch sein. Ich hab das, ich habe, glaube ich, keinen Schaden genommen, als ich das angegriffen habe. Musik. So Ende der Welt, ne? Ja, irgendwie. Der Welt hat nicht überlebt. Das ist eine dreieugige Krähe. Warte, warte, du. Oh Gott. Sink ähm, was passiert hier gerade? Äh, äh, hinten ist da sind seine augen oh, ich hoffe es gar nichts hier schon war grad voll komisch ey. ja Alter! Der hat so einen Drachen-Move drauf, wie ein Elder Scrolls. Der hat gerade so irgendwie sich selber abgefeuert oder seine Seele oder irgendwie sowas. Da kam gerade ein riesiger Vogel auf mich zugeflogen. <lacht> <lacht> Leuchtet da so. Take this! Uh, uh, was? War das? Ah, war's tot? Was? Ich bin tot. Ich ah! oh, <lacht> hab doch gesagt, der, der hat der abgefeuert, der hat deine Seele abgeschossen. Ja, ich hab seine Seele gesehen. Mein Lichtschwert erhält mein Weg. Ich sehe dein Schwert aber nicht hier. Rücken, an Rücken! Ja. Hallo da. Da. <lacht> da kommst du einfach hier so reingerutscht. Ich bin schon gleich tot. Warum meinst du ich denn hier nicht hoch? Ich hab mich doch hochgehalten. Ja, hier sind doch zwei Lagen. Ja. Ähm <lacht> Nein, ich bin ein ich Profi. Brauche, ich war ich auch nicht so viel. <lacht> ich habe meine Schilder und also. Doch. Ja. Ich habe gerade... Da war eine, eine, da war eine Ladung, du Pisser. Ja, ich habe mir jetzt noch eine genommen, weil du keine genommen hast. Du kannst mich mal. Ich muss das Ich sehe die ganzen... Ah! Was? Wie der ist es doch? Ah! Ich habe die ganze Zeit nur die Blase gesehen. Fisch. Schatten-Doppelgänger, Daniel Schatten-Doppelgänger. Ja, wortwörtlich, ne? Ja, du auch der Teil. Er ja. ist halt offiziell Schattentoppelgänger. Diese Macht wird mein sein. Ja. Ich stelle mir also zwei Emotes vor, wie die ja so beide am Fang tanzen und zu gleichen. Es ja, geht ja nur beim ersten Tod, also. <lacht> ja, steht auf deinen Doppelgänger. Der hört so viel als noch hier. Ja. Wo ist der da? Ich komme auf dich zu. Aua! Take this. Au! Was? Au, er hat mich. Äh, ich leb noch? Der meine ja auf leben? eins irgendwie gebracht für einen Moment. Ich hab wirklich nur noch auf 1 gehabt. Die. Der hat irgendwie so einen Angriff irgendwie. Wir müssen hier auf 1 gehen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja! Also. Oh. Erfolg! D. D. -D. Okay. okay. Ja, Albtraumsplitter, ja. Yeah. Ja, war krass. Ja. Yeah. <lacht>